Hat Wasserstoff einen medizinischen Nutzen? Durch den Wasserstoff kannst du deinen Körper sehr, sehr stark vor der Alterung äh, schützen. Auch äußerlich. Auch äußerlich. Man kann, man, man kann diese, dieses wasserstoffreiche Wasser natürlich auch zur Hautpflege, Haarpflege und so weiter äh, verwenden. Und natürlich, wenn man jetzt eine Krankheit hat, äh, dann... Äh, Gut, es gibt jetzt bei uns im Westen noch nicht viele Ärzte, die, die überhaupt eine Kenntnis von diesem therapeutischen Wasserstoff haben, aber es gibt darüber bereits über 1000 Studien, es gibt eine eigene Fachzeitschrift, Medical Gas Research, und, und es ist ein boomendes Projekt, wobei allerdings, ich habe jetzt erst gestern nachgeschaut, der größte Gaslieferant der Welt, Linde. Gas, deutsche Firma, die haben unter Medical Gas noch nicht den Wasserstoff. Der ist bei denen nur als technisches Gas erhältlich, obwohl er als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen ist. Der hat eine eigene E-Nummer. den das nimmt man zum Beispiel zum Verpacken, indem man da Wasserstoff mit reingibt, damit die Sachen länger halten. Also hier, hier wird der, Jugend, hier ist der, der verjüngende Effekt oder der altersverhindernde, oxidationsverhindernde Effekt schon bekannt, wird ausgenutzt, aber in der Medizin und im Bewusstsein der Mediziner noch nicht. Bei uns jedenfalls. Musik